Wieso gilt immer die Formel Alpha plus Beta plus Gamma ist gleich 180 Grad? Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Das hier ist der zweite Teil der ivsr Reihe. Es geht um die Herleitung der Innenwinkelsumregel für Dreiecke. Ihr seht ein Dreieck und drei unterschiedlich große Winkel, die sogar in anderen Farben markiert sind. Wenn wir jetzt die Grundseite an die Spitze des Dreiecks legen, dann haben wir ja auf der oberen Seite 180 Grad. Jetzt können wir die Wechselwinkel zu den einzelnen Basiswinkel, also die Winkel die unten sind, nehmen und dann sieht man, dass das 180 Grad sind. Das war jetzt ein sehr kurzes und knappes Video, war einfach eine Zusammenfassung. Aber das nächste Video wird länger, denn dann steht der dritte Teil vor der Tür. Apropos noch eine Abstimmung, was soll am Samstag kommen? Ihr habt für ein bestimmtes Thema ausgewählt, aber das muss jetzt noch verfeinert werden, also stimmt ab. Und damit sage ich dann Ciao, bis zum nächsten Video.